habe ich gesehen, wie Leute miteinander unter speziellen Umständen umgehen, zum Beispiel Schorsch an der Ballant, Stock besoffen und befehl, die Resi, die ist sehr verschmandert, wie lässt er sich nicht entgegen und sagt dazu ihr, ein Jahr doch der Resi fällt nicht, der Schorsch ist hier sie sagt so einmal danke scheißen, schleicht dich du ein Bankerl reißen. Der Schorsch, der gibt nicht auf. Der beginnt ganz müh zu tanzen. Sport und Ton in Vielleicht steigen ja so die Schatzen auf ein nächtliches Gespräch. Mit der Resi, ohne Kleider. Bei Herrn in seinem Schlafgemächt mit Pussy streicheln und so weiter. Doch da kommt ihr her. her. Die Geschichte stört uns sehr. Dem Schorsch, keine eine so dass er jetzt mit dem Ohr schaut, die Busschau. Ja, so. Wird er mir gleich schwarz vor Augen, als die fast trifft sein Gesicht, das tut ihm überhaupt nicht da. Er verliert sein Gleichgewicht, denn Schorschpäfferts gleich durch den Saal, nur Tippo, wo ist er mir weg? Der Kölner schreibt mal sag der Schorschhofft zuckt am Mosch, mir da oben, kämpft er ungerecht und boxt dem Schorsch gleich ins Geneck. Dann verdreht er ja nur beide Haxen, dass er nimmer weiß, wo die Eier wachsen. Ja, so sind die Leute, so bleibt an Da-da!